In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Dokumente aus Transkribus Lite exportieren können und wie Dokumente in Transkribus Lite verwaltet werden können. Um Dokumente aus Transkribus zu exportieren, müssen Sie diese zunächst in der Dokumentenansicht auswählen. Sind alle Dokumente ausgewählt, die Sie exportieren möchten, kann über die Sidebar der Download-Dialog geöffnet werden. Hier sehen Sie zur Kontrolle auch nochmals alle Dokumente, die Sie ausgewählt haben. Durch einfaches Anhaken der Exportformate kann festgelegt werden, in welchen Formaten die Dokumente exportiert werden. Neben der Option, nur die Bilder der Dokumente zu exportieren, können die Dokumente natürlich auch in den gängigen Formaten PDF oder DOCX exportiert werden. Für fortgeschrittene AnwenderInnen sind auch die Exportformate PageXML, ALTO und TEI verfügbar. Sind die gewünschten Exportformate erst einmal ausgewählt, genügt ein Klick auf Start und eine Bestätigung und schon erzeugt Transkribus einen Download-Link, der Ihnen per E-Mail zugesendet wird. Über diesen Link können Sie einen ZIP-Ordner herunterladen, in dem alle von Ihnen gewählten Exportformate enthalten sind. Sollten Sie aber lediglich den Text oder ein Bild einer Dokumentenseite exportieren wollen, gibt es eine noch schnellere Variante. Öffnen Sie dazu einfach eine Dokumentenseite. Unterhalb des Textes steht Ihnen ein Download-Button zur Verfügung. Hier kann das Bild der Dokumentenseite in vier verschiedenen Größen heruntergeladen werden. Außerdem können Sie das Page-XML sowie eine Textdatei des Dokuments herunterladen. Sehen wir uns nun noch an, wie Dokumente in Transkribus verwaltet werden können. Die einfache Antwort über das Kontextmenü. Dieses können Sie bei jedem Dokument über den Button mit den drei Punkten öffnen. Hier können Sie ein Dokument löschen, es zu einer weiteren Collection verlinken oder sich weitere Daten zu diesem Dokument ansehen. Wenn Sie ein Dokument löschen möchten, dann müssen Sie dies stets nochmal bestätigen. So wird sichergestellt, dass kein Dokument aus Versehen gelöscht wird. Über die Link-Funktion können Sie das Dokument auch noch in eine weitere Collection verlinken, auf die Sie Zugriff haben. Öffnen Sie dafür einfach den Link-Dialog, wählen Sie die Collection aus, zu der Sie Ihr Dokument verlinken möchten und klicken Sie auf Link. Über diese Funktion stellen Sie ausschließlich einen Link her. Das heißt, das Dokument wird nicht kopiert, sondern lediglich mit der anderen Collection verbunden. Werden aus der anderen Collection heraus Änderungen an dem Dokument vorgenommen, so betreffen diese das ursprüngliche Dokument. Jetzt haben Sie den Export und die Verwaltung Ihrer Dokumente auch schon im Griff. Im nächsten Video geht es um den Layout-Editor.